Darf man daran teilnehmen als Fußballer, was natürlich für einen Fußballer immer das Größte ist. Und dann noch als Kapitän aufzulaufen. Ähm, ähm, ja, das, das ist ein Eindruck, den man, den man nie in seinem Leben, ich persönlich nie vergessen werde ähm, und der mir immer in guter Erinnerung bleibt. Ähm, war natürlich ein sensationelles Erlebnis, ähm, Kapitän zu sein bei einem Eröffnungsspiel. Ich glaube, ähm, so Pi mal Daumen, anderthalb Milliarden, zwei Milliarden Leute auf der Welt haben dazugeschaut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 logischerweise, ähm, als wenn, wenn ich das jetzt vergleichen kann mit den Südamerikanern, die immer so einzelne eins zwei Top-Spieler Top Top, Top, Top haben in ihren Reihen. Ja, also meiner Meinung nach haben Sie hundertprozentig recht. Ich, ich würde immer, wenn ich nach der WM denke, 2002 ist es immer Ronaldo, ist es immer Oliver Kahn oder sowas, aber meine eigenen Erinnerungen an der WM sind immer verschieden wegen Deutschland. Aber was für für Sie Ihre schönste Erinnerung bei der WM, also als Spieler und in der Kindheit? Beeindruckend, beeindruckendsten war die Weltmeisterschaft, glaube 1986. Mit Argentinien, mit, mit, mit, auch 1982 schon, mit Maradona. Diego Armando Maradona, der mich dann vor dem Fernseher begeistert hat inspiriert hat ähm, und dann sage ich mal auch für einen gewissen Zeitraum auch mein, mein Vorbild war. Ähm, das habe ich so in Erinnerung. Darüber hinaus habe ich auch in Erinnerung ähm, ja, Deutschland. Ich bin an der DDR aufgewachsen, ähm, damals für uns BRD. Ähm, ja, genau die die die Sachen, die ich gerade gesagt habe, ähm, dass sie niemals aufgegeben haben, egal ob sie hinten waren, immer wieder versucht weiterzumachen und nie aufgesteckt haben. Ja. Das ist so für mich in Erinnerung geblieben, wo ich klein war, Kind war. Trotz alledem habe ich auch über, mich auch über andere Mannschaften gefreut, die da aufgetreten sind. Ähm, habe dann auch teilweise zu den Underdogs gehalten ähm, und die Daumen gedrückt. Außer damals Saudi-Arabien. <lacht> Also als Spieler wäre es das, die, die, die, diejenige, die, die im Umhang ist. Ähm, aber es ist, es ist nie, nie leicht, Sie wussten wahrscheinlich, dass die Frage kommt, aber das Champions League-Finale und WM-Finale in etwa anderthalb Monaten zu verlieren, ist das das Schlimmste, was einem Fußballer passieren kann? Ähm, ähm, ja, Sie, Sie, Sie haben da nur zwei Sachen. Ne, ähm, wir haben mit dem Verein mit Leverkusen auch noch das Pokalfinale verloren. Leider und, und Meisterschaft sind wir auch noch Zweiter geworden. Ähm, also in dem Sinne viermal Zweiter, viermal Vize, ähm, Ja, der zweite Platz ist immer der erste Verlierer logischerweise und damit kann man nie zufrieden sein und ähm, hat uns mit Sicherheit auch nicht glücklich gemacht oder ja gemacht. Ähm, trotz alledem können wir auch, auch stolz sein, das mit Leverkusen damals in den Champions-League-Finale ähm, gekommen zu sein. Genauso hat es niemand erwartet, dass Deutschland ähm, ins WM-Finale kommt zu der damaligen Zeit. Haben alle gedacht, ja Vorrunde vielleicht noch und dann sind wir letztendlich, ja aber Achtelfinale ist spätestens Schluss, aber wir sind dann letztendlich noch bis ins Finale gekommen. Und deswegen ja sind es, ähm, ähm, ja ich will jetzt nicht sagen Erfolge, ich hätte gern einen Titel gewonnen, muss man ganz klar sagen aber ähm, hatten auch in den gewissen Phasen in der Meisterschaft mit Bayer Leverkusen oder auch in den Spielen, ähm, Brasilien-Finale war ähm, Oliver Neuville Pfostenschuss, hätte auch mal reingehen können, ähm, Champions-League-Finale Real Madrid, die da auch mit großen Namen gespielt haben, mit Figo, mit Zidane. Ähm, Garcia sein erstes Spiel gemacht, Weltklasse gehalten. Hat auch nicht das Fortune gehabt, was man in so ein Spiel braucht. Das, Spiel, das Spieltagsglück hat uns da ein bisschen spielen, da auch gefehlt. Was natürlich trotz alledem war, aber trotzdem, Finale zu spielen und ein WM-Finale zu spielen in einem Jahr, das schaffen nicht so viele. Bestimmt nicht. Aber beziehungsweise zum, zum Thema Sidan. Also, ich selber habe schon dieses Video tausendmal gesehen. Also, muss ich fragen, wie sah es aus, Sidans Tor? im Finale der UEFA Champions League 2002 vom Feld. Also Sie waren selber da. Ich habe das Video tausendmal gesehen, aber wie sah es aus vom Feld? Also ganz ehrlich, in dem Spiel habe ich gedacht, okay, wir liegen zurück. Aus heutiger Sicht, wenn ich das öfters, habe auch oft genug gesehen, logischerweise. Ähm, sensationeller Schuss und zu der damaligen Zeit konnte, dass er eigentlich nur Zinedine Zidane schießen, der für mich auch irgendwo ein Vorbild war, Weltklassefußballer war, Sachen gemacht hat, ähm, die man nicht überall sehen konnte ähm, und er halt auch die Fähigkeiten hatten, hatte, so einen Schuss reinzuwachen, was für mich auf dem Platz in dem Moment ärgerlich war. Ähm, ich glaube, wäre ich Zuschauer gewesen, hätte ich auch geklatscht, aber äh, wir lagen dann leider 1-0 zurück.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 Und äh, ja, aber mit Lucio, wir haben auch ganz viel über Brasilianer geredet, Lucio Ronaldo und so weiter. Ich wollte nur wissen, was ist Ihr Lieblingsspitzname? Also Sie waren immer als weißer Brasilianer genannt oder Schnicks. Was, was, was wäre Ihr Lieblingsspitzname und warum? Also, also meine Freunde nennen mich immer Schnicks. Ja. Ähm, von klein auf, ähm, weil ich immer fußballerisch ähm, schnicken wollte. Einfach Fußball spielen, die Leute austrippeln wollen, äh, Vorlagen geben wollen und deswegen von Schneider Schnicks umgewandelt durch Schnicken im Fußball und deswegen bin ähm, ich dann zum, zum relativ frühen jungen Jahren ähm, zum Spitznamen Schnicks gekommen. Ähm, Weißer Brasilianer ist dann ja, dann mehr oder weniger durch das Endspiel im Finale 2002 entstanden, mhm. wo mich dann der, der, der Reporter war, wenn ich richtig mich erinnere, ähm, mich dann als weißer Brasilianer getauft hat und äh, da hatten wir in Leverkusen auch viele, viele brasilianische ähm, Spieler bei uns, Nationalspieler dabei, ähm, wo es natürlich, wo man sich das ein oder andere oder den einen oder anderen brasilianischen Trick sich abschauen konnte. Ja, bestimmt und ja, das haben Sie gerade gesagt und wollte ich auch nachfragen, also würden Sie lieber äh, auf brasilianische oder auf deutsche Art Fußball spielen? Ich glaube, ähm, ich bin in Deutschland geboren und deswegen äh, mag ich die deutsche Spielweise. Aber trotzdem gehört Halb-Hackelspitze 1, 2, 3 gehört auch mit zum Fußball. Ja, schon sicher. Ähm, Sie hatten in der Champions League 2002 die meisten Assists. War es das beste Assist? Ähm, die Sie, können Sie sich an eins erinnern, dass das beste war? Ähm, oder vielleicht nicht dieses Jahr, aber eine von Ihrer ganzen Karriere? Ich glaube, ähm, ähm, ja, das Ärgerliche Wahrheit halt im Finale gegen Real Madrid, hat Lucio reingeköpft, mhm. äh, ähm, hat leider nicht gereicht. Ähm, Man United, das war das Halbfinale, ähm, Vorlage auf Ali gordon ich glaube, es war zum 2-2 oder 1-1. Ja. Ja, ähm, da, das bleibt mir in Erinnerung, ähm, trotz alledem, in diesem Jahr habe ich ähm, Fenerbache Vorrunde, ähm, in Deutschland wird das immer gekürt, Tor des Monats geschossen, mhm. ähm, von links. Eine ich stand so rechts am Strafraum der Ball rutscht, springt einmal auf und schießt dann direkt in die lange Ecke oben ins Triangle. Das Tor, logischerweise, werde ich auch nicht vergessen. Das war auch aber in der Champions League Saison 2001, 2002. Aber das habe ich gar nicht gewusst, dass ich da die meisten Vorlagen gemacht habe. Also, jetzt noch zwei Fragen. Also, äh die haben vielleicht nicht so viel mit Fußball zu tun, aber gab es wegen der Namensgleichigkeiten zwischen Ihnen und dem Rennfahrer Bernd Schneider schon mal eine komische Situation? Gab es irgend, irgendwie, hat jemand nachgefragt, ob Sie das wären oder ob der andere Bernd Schuster Fußballer wäre? Oder? Ja, ja, gab es immer mal Verwechslungen, wo der eine gedacht hat, ähm, ähm, da ist der, der Formel-1-Fahrer Bernd Schneider, Bernd ähm, Schuster gab es auch mal Verwechslungen. Auch Reporter haben wir mal zu mir Bernd Schuster gesagt. Ähm, ja, ist aber ganz normal. Damit könnte ich aber immer in aller Ruhe umgehen. Und noch eine, eine letzte Frage. Also, Sie haben ähm, das silberne Lorbeerblatt äh, aus Deutschland gekriegt. Ist für uns ein, das Höchste im Sport. Wie haben Sie sich da gefühlt, als Sie das gekriegt haben? Das ist, ist eine Auszeichnung, die man nicht alltäglich bekommt, logischerweise. Und ähm, ich habe das ähnlich eh so empfunden, weil es ist so eine große Aus Auszeichnung, ähm, wo man einfach stolz darauf sein kann. Ja, gerade auch ähm, in Berlin das zu bekommen, ähm, beim Bundespräsidenten sich das abzuholen, ähm, war ja, ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Also, Bernd, vielen, vielen Dank für alles. Noch eine letzte Frage. Wer wird wahrscheinlich diese WM hier? Was für ein Finale, glauben Sie, wird passieren? Ähm, ähm, na klar, Deutschland ist dabei. Ähm, schön wäre es Deutschland passieren. Deutschland, Frankreich. Mhm. Ähm, da gibt es einige. Aber ich möchte oder ich hoffe, dass Deutschland im Finale steht. Kairo ja. war ich auch schon einmal. Urlaub ja? war Urlaub ja, das war das Nilkreuzfahrt habe ich gemacht hm? in, in Aswan, Luxor. Aswan, Luxor, ja. Aber es, ja, Kairo ist, ist jetzt viel wärmer. Also, nee, Luxor, Aswan ist jetzt viel, viel wärmer. Luxor, Aswan ist jetzt vielleicht 32 Grad oder so. Kairo ist 22, 23 Grad. Verurlaubt wäre ich bestimmt in Luxor und Aswan gemacht hätten ja, im Winter. Was im Winter? Ja, ich war im Winter, genau. Ja, Nilkreuzfahrt Nil ja. und dann drei, drei Tage Ägypten, äh, Pyramiden in der Hauptstadt Kairo. Ja. Und wie haben Sie die Pyramiden ja. gefunden? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ja. Fast so, ja. fast so wie es WM Eröffnungsspiel. Ja. <lacht>